Und dann darf ich noch für Servus eine <lacht> Veranstaltung ankündigen und so ganz kurz so zur Erklärung. Diese Kooperation ähm, mit dem Datenzentrum hat einen Hintergrund und zwar, es gibt eine Künstlerin, die Christina Gruber, die aktuell Artist in Residence bei Servus bzw. beim, beim Art, äh, mit Radical Openness Research Lab von Servus äh, ist ähm, und die hat eine neue Wolkenart erforscht, die durch die Wasserkühlung von diesen Datenzentren, also Datenzentren werden normalerweise mit Wasser gekühlt und dann entsteht Dampf ne, und so entstehen diese, diese, entsteht diese neue Wolkenart, die hat die erforscht. Und ähm, mit dieser Gruppe, also mit dieser Künstlerin sind wir dann eben auch beim Datenzentrum und ähm, Nationalfeier, da gibt sie dann noch einen äh, Workshop bzw. eine Guided Tour zu, zu drei Linzer Orten, an denen Wolken beobachtet werden können. Mehr Infos und Anmeldungen bei, auf servus.at. Gibt es sonst noch jemanden? Ja?